Einen schönen Sonntag wünsche ich euch. Äh, meiner begann heute etwas seltsam und ich musste mich deswegen so ein kleines bisschen umgucken. Ich hatte ja gestern schon ein Video gemacht und zwar Mathe ist Hassrede, ne, wenn Statistik erklärt wird. Äh, kann ich dann nochmal verlinken unten in der Videobeschreibung. Okay, ist jetzt nicht das Wichtige. Ähm, <lacht> interessante Dinge passieren auf YouTube. Was das hier ist, ähm, das ist eine Statistik und zwar von... Social Blade, Sozialblade. verlinke ich euch auch, da könnt ihr gucken, wie das so auf meinem Kanal alles ablief. Und ich habe hier statt Summary, äh, habe ich Detail Statistics eingegeben, sodass ich ein bisschen länger gucken konnte. Und jetzt erinnern wir uns, das fing so am, also hier in diesem Fall, weiter zurückgucken kann ich nicht. Ähm, das war noch so Anfang äh, des September, da hatte ich noch ganz schöne Zuwachsraten an äh, Subscribers, also den äh, Abonnenten und äh, irgendwann hat es mich dann aber wirklich äh, geärgert, dass so viel Blödsinn gepostet wird und dass so viele Leute nicht zuhören können. Es kostet eigentlich nur meine Zeit und das wollte ich nicht. Hier Video Views, ne, hier war richtig was los auf dem Kanal und dann habe ich mich echt beschränkt und habe dann irgendwann auch mal gesagt, wisst ihr was, wer hier nur Blödsinn macht, der soll endlich abhauen. Haut endlich ab. Das wurde natürlich sofort als hasserfüllt eingestuft. Ist auch nicht schlimm. Ist alles unwichtig, im Gegenteil, ich habe seitdem so ziemlich genauso viele Abonnenten dazu bekommen, wie ich wieder verloren habe. Auch nicht schlimm und die Zugriffe, das ist meine Sache, die haben sich natürlich dann äh, reduziert insgesamt, weil ich auch keine Lust mehr hatte noch. Obwohl alles schon gesagt ist, nochmal alles zu sagen, weil wer nicht ein kleines bisschen nachforschen kann und alles wieder neu äh, präsentiert haben will, das ist nicht unwichtig. Der, der auf meinen Kanal gehört, ist meine Einstellung. Ja, da kamen solche Sachen, äh, dass ich sehr arrogant wäre und sogar ein ah, <lacht> Loch, <lacht> Loch möchte ich gar nicht sagen, das Wort. Ja, damit kann ich leben, sowas so gibt es. Ne? Solche Vögel muss es auch geben, na klar, gar kein Problem. Weshalb ich euch aber diese Seite auch zeige, hier ähm, Estimated Earnings, das heißt also, was ich so... Was zu erwarten ist, so ungefähr, was ich an Einnahmen habe. Jetzt gucken wir uns das mal an, wenn ich 90.000 Video Views habe, könnte das pro Tag äh, 21 bis 330, äh, 330 Euro bedeuten. Bei weitem nicht. Es liegt manchmal so bei 20 eher. Das liegt daran, äh, was das für Inhalte sind. So ein Video, das interessiert eigentlich nicht viele Leute, also sagt YouTube ja dann soll darauf Werbung schalten, wer will und die Leute gucken sich das natürlich auch an, die die werben wollen und dementsprechend gibt es auch wenige Einblendungen von Werbung auf solchen Videos, manchmal ist es mehr, manchmal weniger, das hängt von den Interessen des Zuschauers ab, nicht von mir gut, so dadurch habe ich also so, sagen wir mal hier um die 20 Euro mal ab und zu, wenn es richtig gut läuft und so weiter Und ja natürlich, das ich dafür die ganze Zeit sitze und, und mache und tue und das nebenbei, neben meiner Arbeit und neben den Dingen, die ich auch alle zu tun habe, okay. Hier habe ich dann endlich mal am Samstag, am 3. 100 äh, Abonnenten verloren. Das ist ungefähr gerechnet. Es können auch 120 sein oder 80, irgend sowas in dem Bereich. Oder ab 100. Kann auch sein. Und durchschnittlich gewinne ich halt noch aufgrund der vielen anderen Sachen 124 ähm, Abonnenten dazu, sagt diese Seite so, jetzt stehe ich die ganze Zeit bei 72.900 äh, äh, Abonnenten und das ist auch nicht weiter schlimm. Ich zeige euch, also ich verlinke euch die Seite, dann könnt ihr ein bisschen forschen, dann könnt ihr euch so eure Gedanken machen. Weshalb mache ich das aber auch? Ähm, wenn ich so ein Video zum Anlass nehme, das äh, Mathe, also Statistik schon hasserfüllte Inhalte bedeutet, was bedeutet, dass man mir das Video nicht monetarisiert, also dass keine Anzeigen eingeblendet werden. Dadurch wird es nämlich automatisch uninteressanter für YouTube selber, so dass YouTube sagt, na, pff, wenn man sowieso kein Geld verdienen, dann muss wir es auch nicht so oft mit einblenden. Äh, was hat das alles mit Zensur zu tun? Und unser tolles korrektiv Korrektiv.org, also die Gesellschaft, äh, die Recherchen für uns an... <lacht> naja, lassen wir das. Ähm, die haben natürlich sich ausführlich äh, mit Zensur beschäftigt und so weiter. Und ähm, da heißt es, es gibt außerdem in Deutschland das sogenannte Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das 2017 verabschiedet wurde und sich hauptsächlich an die Betreiber von Internetplattformen richtet. Also auch YouTube. Plattformen müssen strafbare Inhalte, wie beispielsweise Volksverhetzung, Achtung, es kommt noch Covid-19 dazu, löschen, wenn sie ihnen gemeldet werden diese meldung damals als nur mathe und physik auf meinem kanal war diese meldung hat mir mal einen tag eine komplette sperre eingebracht weil irgendein lehrerkollege ich weiß auch wer an youtube gemeldet hätte ich hätte irgendwelchen mist gemacht das sagt einem youtube nicht das bloß nebenbei ah, aber jetzt sagt korrektiv denn die sind ja wirklich klug Ne, Sie sind müsste mal gucken mit wem die alles besetzt sind alles studierte leute <lacht> Toll. Indizierung ist nicht gleich Zensur. Indizierung, Index. Index ist ein Zeiger, also anzeigen, melden. Ja, und dann wird darauf nochmal eingegangen und dass es das alles nicht so schlimm ist und dass es da auch eine Bundesstelle gibt. Und ich sag's mal aus der Erfahrung so, wenn irgendeiner denkt, irgendwas anzeigen zu müssen, dann sagt YouTube, bevor wir uns hier lange auf irgendwelchen Ärger einlassen, wir löschen das Video und dann ist dieser Anzeiger... Äh, Zufrieden. Gut, das hat jetzt in meinem Kanal nicht mehr die Wirkung, schon lange nicht mehr, obwohl ich mich ja nun auch schon auch mit Wirtschaft und Politik beschäftige. Aber die, äh, das Anzeigen, das geht nicht mehr ganz einfach. Jetzt könnte ich etliche E-Mails raussuchen, wo steht, da hat sich einer über einen Kommentar aufgeregt. Und äh, wir wollten dir das nur melden. Die quatschen dann ja gleich mit Duan bei YouTube. Und äh, keine Angst, du wirst da nicht weiter bestraft und es gibt auch keinen. Die informieren einen praktisch auch, ne, wenn irgendwelche Petzen sich da groß tun wollen. Gut, das bis dahin. Aber äh, man muss ja nicht gleich Videos sperren oder weniger monetarisieren, sondern das ist jetzt eine neue Masche. Ich fasse nochmal zusammen. YouTube hat keine Schuld, sondern das macht der Staat und hat es den äh, Betreibern wie YouTube und Co. vorgegeben. Und jetzt gucken wir mal auf diese Kurven hier. Und zwar Aufruf nach Videos. Das Ne, das, was ich vorhin gezeigt habe, hier, Moment, Ach, jetzt. Ach, hier. hier, diese Zugriffszahlen am Tag und Subscribers hier sind die Zugriffszahlen, die grünen und so weiter, ähm, das drückt sich hier in diesem Fall in der lila Kurve aus, ne? die liegen bei 150.000, dann mal höher, dann an die 225.000 und dann als ich gesagt habe, es ist alles gesagt, es reicht und so weiter, dann gab es relativ wenig Zugriffe, vielleicht 40.000, 50.000, äh, am Tag. Aber, interessant, und deswegen wurde ich heute erst so richtig aufmerksam, ähm, der geschätzte Umsatz nach Video, ich darf den leider nicht direkt veröffentlichen, ihr habt aber hier ne, eine schöne Idee, was ungefähr der böse Köhler verdient haben könnte. Und jetzt, Achtung, seit 16. Boff, null Und jetzt steigt es wieder ein bisschen an. Da muss irgendjemand aus irgendeinem Grund gesagt haben, jetzt verdient ja auch noch Geld, wenn der jetzt uns zum Beispiel beibringt, was äh, wie das mit der Statistik funktioniert, wie das mit äh, Fremdwörtern funktioniert und wie das überhaupt mit dem ganzen Kram um äh, dieses leidige Thema derzeit funktioniert, dann verdient er auch noch Geld da dran, wenn der uns schadet. Oder irgend sowas wird er sich gesagt haben. <lacht> ja, jetzt dies, sonst habe ich immer geschrieben, tut etwas. Nee, macht wat, ne macht was, ne? Macht etwas, macht was, aber macht's gut. Aber jetzt, ähm, was wir machen, steht unten in der Videobeschreibung. Und wie man da mit dem Handy reinkommt, weil die meisten nur noch mit dem Handy gucken, gibt es hier wie üblich das sehr gern gesehene kleine Video. Wie komme ich mit dem Handy in die Videobeschreibung? Und hier drüben könnt ihr dann kommentieren. Also macht was, aber macht's gut. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Bis dann. Tschüss.